Sack, sitzenbleiber, Sklaventreiber, Wadenbeißer, Hosenscheißer Impotente Eierkopf, pleite Pleitegeier, Fettmops Mist, Pink, Schandfleck, mieser fieser Scheißdreck Blödmann, schrauch die, blödes altes Rindvieh Lust, mein Scherzboll, schmachtkopfiger Unhold Abfall, Albtraum Foulpels, Frechdachs, bist ein alter Drecksack Sitzenbleiber, Sklaventreiber, Wadenbeißer, Hosenscheißer Impotente Eierkopf, Pleitegeier, Fettmops Mist, Schandfleck ich rauch die blödes alte Rindvieh, Lust mein Schatz ich